Kein Schaden. Keine Erfahrungspunkte. Und er hat den Köhler geschluckt. Aber ich meine nicht blatt. Oh. der Puritiv-Typ teilt halt ihn doch Er hat auch keine Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Entschuldige was? Wie bitte? Der hat einfach das ganze ding kaputt gemacht was hat denn für ein bekack hallo was denn kannst du euch das ganze ding da kaputt machen Boah, das ist jetzt schon wieder hier los <lacht> muss doch echt nicht sein Ja, cool. Jetzt sind die ja alle in Reichweite. Das ist ja äh, wunderbar. Oh mein Gott, ey. ey Wie soll denn mit so einem Mist rechnen, ja Ein Moment. Ach, Er kann ich ihn hier. Er kann ich ihn geheilt sehe ich gerade. Da warum kriegt er keine Erfahrungspunkte? Hallo? Was hat hier luft der leere oh nee das gab's noch ein fade das ist auch voll kacke oh, ihr auch ihr auch ja ich muss mich gar nicht um die alle kümmern ah oh, das heißt aber die kommen wahrscheinlich unendlich ne Wäre jetzt so meine Vermutung Mein Gott, das ist ja. Ich... Den tür kann ich auch nicht. so ich würde gerne den ein erledigen, wenn es geht. Ich glaube, ich kriegte nicht, ne? Ich von hier aus. Das ist der einzige, der ja erstmal will ich halt Elfen haben. Zweitens das ist der einzige Magier da, nämlich definitiv erledigen. Machen. Und sagen, äh ja machen ich sagen jetzt aber ich muss nicht alle Gegner hier erleben dann das Problem ist er jetzt ja aber hier voll gefangen an und Ike wird dann auf ihn losgehen was Kacke ist man kann sich Oberpriester nicht selber heilen aber nee muss ich jetzt freischalten ne? ich habe ja Glück und ich kriege ihn hier irgendwie angelockt aber dann kann ich nicht von dem wegrennen weil sie nur auf vier bewegungen hat ja. ich glaube so heilt uns ne aktivieren weil ich getroffen ich glaube nicht dass ich mit ihm hier sicher bin irgendwo 26 wenn ich das hier aktiviere aber oh, da bin ich sicher okay ich glaube wir müssen Ike echt stürmen wir ja. Wenn da nirgendwo hier sicher jetzt. Okay. Dass wir müssen echt auf Ikea losgehen. denke ich auch keine Erfahrungspunkte, also als die Verstärkungstruppen. Da ist ja Kacke. Da ist heißt, ich werde hier eigentlich nur Geld hier, nur die 1000 Gold hier verpassen, ne? überlebt hat einer von dem war es ist an assistent wenn ich nicht gut hat einer von denen irgendwie äh, dingen zwar einige von denen sich irgendwie ja keine erfahrung gegeben er ist voll kacke da ist aber auch ich muss nicht gegen alia kämpfen ich glaube wir schaffen das hier zu überleben diese runde da kommt da Noch einige habe ich ja trennen können der weg Ihr habe mir keine erfahrungspunkte Ihr interessiert mich nicht da kommen wahrscheinlich immer mehr, ne? Okay, ich jetzt da bekommen oder nicht? Okay. Ja, ich glaube, ich muss echt auf Ikea losgehen. Weil der mir gefährlich werden oh, und da kommen noch mehr. Ich habe auch diese Fähigkeit. So, ja, Ike fertig machen, ne? Und der hat da Drähte ausgerüstet, cool. So wie dazu, ähm, ja, der macht uns jetzt platt. was mir jetzt einfallen würde ne? ist dass wir den hier jetzt hier einfrieren das, ist das einzige was ich jetzt machen kann damit wir hier überleben so er mit dem langen bogen ja. Na komm schon, Ike, du hast nicht so viel... Du hast nicht so viel Resistenz. Ich müsste dich eigentlich treffen können damit. 89%. Cool. Okay. Jeder Zug, in dem wir den einfrieren, gibt uns sozusagen nur einen Zug, den wir jetzt chillen können. Sollte jetzt überleben, nee. warum habe ich sie dahin platziert? Mann 34 will es mich auf den Arm nehmen, wird überlebe ich nicht. Boah, jetzt, weil ich sie da oben platziert habe, nee? 34 das nimmt 16 mal zwei Schaden. Cool jetzt habe ich echt hier weil sie das gibt es jetzt nicht oh mein gott ey nein du sollst oh, da heißt, ich muss jetzt gleich noch mal dings treffen ey. So, das heißt ich muss jetzt eigentlich noch mal Schaden staub treffen zählt auch als kampf also ich eine ladung für meine embleme dadurch uh, uh. so oh, jetzt sind die aber mit hier untergekommen verdammt so und ja ich muss ihn jetzt jedes mal damit treffen da sah sein ihr wenigstens gelb aus hier in seinen dings sah das irgendwie anders aus ja da war es gelb äh, greulich das stimmt so nicht Ne. Oh, gut. Ach, die geben mir auch keine Erfahrungsmutter. im platz hier dann trifft er sie cool und hier komme ich einfach nicht voran Mann. Deswegen. Hier ist erst Level 18. <lacht> mal, dass ich jetzt buff bin. Dann mache ich jetzt hier. Ha, so irgendwie eine Heilung oder so. drei schaden wir machten ja nur 29 27 ja, komm her so, doch gleich oh, noch besser kann erfahren konnte aber das ist kacke 29, 27, 24 äh. Zug muss ich ihn glaube ich erledigen. Ich euch keine. Er hat mich nicht beide erreichen, oder? Nee. Du machst nicht mit Einschlag sie kaputt, ne? Überlebst du mit einer P? Das ist jetzt nicht wahr, Mann. Oh. Überlebst du zwei Angriffe? Ich glaube nicht, ne? 127, 137, die machen sie so platt. 29, 27, das sind 18. Das sind viel zu viel Schaden. Ich weiß nicht, dass er mit 1 HP überlebt. man das ist also nicht wahr. Ach und jetzt ist sie tot. Ja, guck mal hier. Ja da müssen wir jetzt einfach riskieren ah, super Boah, ey, aus solchen situationen kommst du manchmal nicht raus und hier tut sich auch nichts mehr ihre angefangen aufteilen könnte einfach halt werden aber ich glaube ich habe ja machen wir gehen jetzt weiter auf Celine los man sie fertig oh, ja und der doppelt sogar so also, ja. kacke man ja, okay, ist gut, will ich nicht sehen. Ja, das ist wichtig. Ja, noch meinen ganzen Zug hier. Ich bin aber echt voll in der Klemme gerade. Wir müssen ja noch mal wenn hier Magier wenn ihr keine Magier werden er ne, werden viel chilliger Wir bewegen sich noch nicht mal glaube ich hier ja zu viele Gegner ich muss ja ich muss ja eigentlich noch warten ne nämlich an 16, nach 28 Schaden. Ich mache fünf Schaden. Cool. Also einfach warten mit allen. genauso ab wie vorhin alles hier ich habe immer muss ich bin jetzt mehr buff. Verdammt. warte, warte. ich erreiche noch nicht mal Alfred aber dann sind ja auch alle hier ne ich könnte den hier machen ne? kann ich die hier Platzieren? man kann in der machen 31 vier Schaden da kann er machen Aber ich muss im nächsten Zug sowieso Eik erledigen, ne? Ich sorge für. Ich kann jetzt hier reingehen, ne? Ja, kann er schon machen, ne? sie okay, so einfach jetzt warten mal halt gucken was wir hier machen da muss ich eigentlich im nächsten zug hier erledigen geht nicht anders so, sie wird ein angriff überleben oder war es dann auch schon Oh mein gott ey. ich werde jetzt hier nicht noch warum für drei stunden und das kapitel nicht erledigen schön ja, vielleicht kann ich da doch noch einen zug überleben aber ich glaube eher nicht naja vor allem wegen dem jetzt ja was donner deswegen erreichst du mich oh, mein Okay, verpasst mal 1000 Gold, aber was soll ich machen? So, jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, ihn jetzt zu erledigen. Was ja überhaupt nicht schwierig ist, ne? Guck mal, wie wenig Schaden nur nimmt, Den schaffe ich nicht. er und uns mit einem schlag wieder weg ist klar Warte mal, ich donner donnerschwert nein donnerschwert oh ja da ist doch schon ein bisschen besser so ich krieg keine erfahrungspunkte von, von dir von dir von euch kriege ich erfahrungspunkte noch aber ich, ich kann nicht was ich machen werde ist ich gehe hier rein mit dem donnerschwert ne. Oh, ist diese kamera kamera das ist gleich schaffen wir das. So, ich kann jetzt eh mehr. Natürlich reicht das wieder nicht. So, du, ich habe gesehen, was... gesehen du hast so eine fähigkeit Das reicht immer noch nicht um oh. Habe ich einen einfach kein scharfer jetzt schaffe ich nicht das ist zu viel Auf jeden Fall lang zu viel von mir okay. oh mein Gott ich eigentlich wie wichtig jetzt ein Krit ist hier. So, nein, sie hat natürlich wieder nicht. So, Alter, ich mache dir noch nicht mal boah. schauen ich dachte wir reichen ja das gibt's nicht hey, ein hp das kannst du nicht das kannst du gar nicht erfinden ey. da sind so viele verschwendete schläge hier, ne? Lehnen. du musst ihn jetzt aber mal und kaputt hauen gehts noch nicht okay oh Gott, warum musst dutragen ausrüsten allen so jetzt müssen wir das ganze nur noch mal machen schauen wir nicht kann ich euch jetzt schon sagen Okay, entschuldige warum machst du jetzt gar keinen warum mache ich jetzt gar keinen schaden mehr gegen dich okay, warum ist er nicht gebrochen was ist das schaden war noch mal ich muss ja echt noch ein zug warten Nein, überlebe ich nicht obwohl jetzt kommt er aber nicht hier näher an so. ähm, Ike, muss ja noch mal stehen bleiben bitte finden immer ein ja ein hp mit dir auf dich losgehen schön ein verstehe ich liebe es gegner zu töten die mir keine erfahrungspunkte geben so zum glück hat sie eine nahkampfwaffe Sei drehen, wenn du jetzt nicht genug Schaden machst, ne? So weit entfernt die in mir. Ähm, du musst ihn treffen nee musst du nicht weil du nicht überlebst so 16 mal 2 mit null Okay, warum nehmen du Schaden? Ich stehe ja machen. Alter. ist schon wieder äh. Ja, ich glaube jetzt könnte man schaffen im nächsten Zug. So, die Leute hier alle ausgeleert. Hm. Ja, die Strategie ist dann ja weiterhin, ihn einzufrieren, würde ich sagen. Anders kann ich nicht machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Funktioniert das? Und die eine Kampf, könnte sich hier und benachbar Gegner bis zur ersten ohne lang. Klappt das? ihn so angreife klappt sogar das ist auch viel besser möchte aber kein einfrierstab mehr einsetzen das ist so ein game changer gerade Ich da gar nicht einfrieren mal einsetzen mann da kommt ihr mal hier hin wenn ich nur damit treffen muss dann ist das halt viel einfacher so machen mich um die schützen kümmern damit die mir nicht auf den nerven gehen charakter ja hoch ein oh so ein halber tier nee. erreichen was 31 schaden das ist natürlich nicht genug das ist natürlich genug um mich zu kennen aber ja, ist so du was? machen das halt so jetzt oh mein gott doch mal aber oh, die geben noch erfahrungspunkte sich gerade. das sehen wir dich daneben hoffentlich wärst du nicht gekrittet. Was weiß nicht der Einzige noch mit dem Schwert? Hm. Nein, na, ah, nee, ich habe ihn da neben platziert okay nicht erledigen damit ja, klam können wir die ganze zeit Ikea festhalten das ist schon mal gut da ne? ja, du warst ja mit dem geld cool Mit klamm mit klammert ihn festhalten eine weile lang anders geht das gerade nicht hm. anders wüsste ich jetzt nicht was wir hier machen ne? ich geh da rein. haben wir das ding wieder voll hm. okay ich schaffe mal hat hier noch etwas schilliger so komm schon mann zehn prozent wir doch nicht hier so offen nerven Ugh. natürlich ist sie eine der ersten die angegriffen hat oh, ich weiß donner hat weniger Oh mein gott also was ich hätte doch eigentlich voll einfach erledigen können merke ich gerade eigentlich voll einfach machen können ne? ja pass auf ich mache den ja wieder schon wieder nicht jetzt wechseln war einfach also darauf hätte ich auch irgendwie selber kommen können so jetzt wird sie nicht mehr erkrittet hoffentlich mit dem Speer, ne? Ja. Also ich muss hier empacken. So, überleben wir jetzt? So, keine Crit-Chance. Das mal fertig. aber noch den Heiler da unten. Ja, der hat keinen langen Speer. langsam aber sicher gegenwart hier Wenn ich mit klamm jetzt hier die ganze zeit treffe ne? Ist ja eigentlich voll einfach jetzt also da kommen noch mehr leute kommen aber nicht so wie lange ich eigentlich immer nur treffen an, ne? dann nicht mal hier hin wegen mehr schaden ne? und mehr treffsicherheit ja, ne. Die ganze Zeit mein Einfrieren hier verschwendet. So, was jetzt noch nervig sein könnte, ist, wenn der Heiler den hochheit Da werde ich jetzt gar keine Lust. So, kannst du ihn bitte krippen? Da wäre super nice gerade. überhaupt erreichen? Nee. oh Gott. Aber das ist doch eine gute Fähigkeit. Dann haben wir die Gegner ja alle weg, wenn wir nicht gestört werden? aber ich kann mir einige einfrieren wieder kaufen wenn ne? ich wieder zurück wäre ja, sehr schön Na, machen wir noch mehr gegner platt für dich keine erfahrungspunkte kriegt das ist bestimmt in Maddening, ne? oder lunatic oder wie auch immer der schwierigkeitsgrad heißt ne? Du keine erfahrungspunkte kriegst von gegnern Was? Protection? Willst du mich auf den Arm nehmen? Gehen wir jetzt nicht hier so auf den nerven Alter. Ich nehme an, der hat niemanden zum Heilen, ne? Also. ein Im Nächsten zu kann ich den aber nicht wieder. Im nächsten so kann ich den nicht. Äh... Ah. Oh, das ist okay. Im nächsten Zug kann ich den leider nicht mehr einfrieren. Oh Gott, ich merke gerade was. Wenn ich ihn hier erledige, dann ist er in Reichweite von eik Verdammt. Hm. So, geht's jetzt auf los und er geht es auf einklosenheit sie hat doch schon geht noch nicht mal aus und da kommen noch mehr Ey, okay langsam habe ich genug hier von oh, ich kann den immer noch einmal festhalten Warum mache ich jetzt so wenig Schaden. Ach ja, der hat so eine Fähigkeit, ne? Mit weniger AP, weniger Schaden nimmt, ne? Kann ich auch noch einsetzen. Das könnte jetzt super nützlich werden. Ja, deswegen. So. Und genau sie braucht auch ein level ab oh, was meine freude ja, wir konzentrieren unser feuer auf ihn weiter einzug kann er sich nicht bewegen kann ich dich mit einem rad hier? kannst du mich mit dem rad hier vielleicht nicht töten damit ja, dem... ich meine dann nicht so kann man den ja, unglaublich nervig nervtötend ich weiß es ist das gleiche aber mein Gott. So, komm schon mal, komm schon, schätzchen. Am besten wäre ja, wenn er jetzt den Kill kriegen will ne? nämlich. Mal zum Arena-Kill noch. So, muss auch weg. Was haben wir nur noch Eik? Oh, sehr gut. So, und ja, wir müssen jetzt ja. So, los ein B-Rang, Support. Geh mit dem Donnerschwert rein. Dann sollten wir ja schon ein bisschen Schaden machen demnächst Zug, im nächsten Zug und dann nächsten Zug kann wir dich dann. Achso, mich jetzt. Oh, hat er jetzt auch diese riesige.. diese riesige Welle, wie im zehnten Teil. Der mit dem Schwert hier angreift. Ach, ja, das hat man ja schon. vor dem Angriff. Beim 10. hat er so eine hat er so eine riesige Welle am Boden entlang. Das sah viel cooler aus, Hat der schwarze Ritter auch gemacht mit dem alon hat er einfach hat er hat einfach eine Luft geschürt dann kam so eine riesige Druckwelle am Boden entlang. viel cooler aus, ey. ja da einfach irgendwie so eine random Explosion, habe ich so Gefühl. So, da sind eine Menge Gegner und da kommen immer noch mehr. Oh, wow. Also ich raten die geben jetzt alle Erfahrung. Dir, ne? Pass auf. Ne. So, habe ich alles eingesagt, ja, ne. Alle haben den keine Erfahrungsskill, das heißt. besser wenn er wenn er den kill kriegt man nee, dann kriegt er auch level 20 oder er so sind für eine Crit chance aber was was hier ich kann noch einmal tanzen und da werde ich so weit von aussetzen So, du bist aber 20 gibt es hier irgendjemanden der den garantiert erledigen kriegt nein so ein bisschen Schaden so so ich muss noch, ich muss mal gucken habe aber ich noch alle Charaktere 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Nein, man dauernd den blöden Zeitkristall einsetzt, dann lebt man irgendwann die Übersicht so Mann so. Ich, ich krieg dich nicht mehr mit dem Donnerschwert ne Nö. Warum hast du denn jetzt so viel kriegt? Ja, Weiß aber, das du, ist nicht so schlimm. Ne? Ich glaube, ich einfach mit meinen Fernkämpfern hier an. Ist ja nicht, was auf dich zukommt. So, jetzt kann der eigentlich Kill erledigen. So, haben den so, mal mal tanzen noch. Ja, ich hätte eigentlich eher Alfred da einpacken sollen, aber egal. Welche Butcher und den Kill? Ich 18. Komm schon, schnapp in der Uf. Ja, ne. noch den hier. Punkte und so was ich nicht alles ne? Ich krieg keine FP cool. Also paar Punkte habe ich bekommen. Dann müssen wir mit Alfred gleich in die Arena würde ich sagen. kriegt also schlecht immer kills Machen wir nicht fertig um new york everything can change ernsthaft der weicht aus obwohl er schon nur ab so funktioniert das hier nicht okay oh, wir haben das geschafft habe noch 15 Erfahrungspunkte bekommen. Was ist das denn? Okay, das lief gut. All der. das lief gut. Wieder mal ein Erfolgserlebnis, gegensatz zu gestern. Das musst du mir nicht sagen, Kollege. Besiegen den verrückten König. Was? online Oh nein, warte, falsches Spiel. Und da haben japanische Rollenspiele immer mit Bändern. Es ist das Band, was uns am stärksten macht. Jedes japanische Rollenspiel hat das irgendwie. Okay, cool Hey. Gut, damit bin ich zufrieden. Okay. Können wir jetzt noch im Sommer gehen, einige Charaktere wieder eher die Klasse wechseln lassen. Und ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal im 17. Kapitel reingehen will. Vielleicht mache ich noch ein DLC-Kapitel, ne? nur um sicher zu gehen. Ne? Wenn ich die sowieso irgendwann mache, dann kann ich auch direkt machen. Ne? Und ich glaube ein DLC das ich mir dass ich mir schnappen will hat sogar auch was mit der welt von eik zu tun mit den tellius spielen so heißt halt diese welt von 19 von daher kann man die so nach und nach hintereinander machen ne? Mal schon dabei sind ich habe ich gerade einen falken aufgenommen so, ich habe so viele leute getötet schon wieder so, wir können sehr viele charaktere jetzt wieder klasse weg da war vielleicht mein fehler mit dem 17 kapitel dass ich da irgendwie reingegangen bin mit all meinen noch unterentwickelten charakteren und ich habe schon gemerkt ich konnte nicht genug schaden machen gegen meine gegner und es kamen einfach so viele gegner da ne was ab sie hat kapitel seht ey. Und das ist merkwürdig, weil der Anfang des 17. Kapitels war relativ chillig, ne? Also die erste Hälfte des Kapitels war relativ chillig. Ich habe alles in Kontrolle, ne? Aber dann musste irgendwie gegen so einen ganzen Haufen Gegner auf einmal kämpfen. Und das sind Bosse drin, ne? da sind normale Gegner drin, die alle irgendwie viel zu stark sind. Und, äh, Die größte Lüge aller Zeiten ist, dass, äh, wir haben die irgendwie noch gar nicht benutzt ne? <lacht> damit sie ist auch eine Hauptcharaktere. Ja. und sie sei halt ich glaube ich glaube das kapitel sagt mir meine charaktere müssen also der schwierigkeitsgrad ist level 3 ne? ich bin mir aber ziemlich sicher alle gegner in dem 17 kapitel waren zumindest so mindestens 5 oder 6 die bosse waren die waren schon so auf level 10 oder so einige von denen wenn ich nicht irre also weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. So. Ich mach die Sachen immer. Ich tue nicht mehr. macht die Sagen. Ich überfliegt nur halt sehr schnell. Also ja, das ist so halt wie gesagt, was ich schon so oft angesprochen habe, ne? Mein Spielstil ist nicht so der optimale Feier im Spielstil. Ne? Ich äh, ich trainiere jeden Charakter und irgendwann kommst du dann halt in der Situation, wo du halt feststeckst, weil du halt nicht irgendwie deine zehn Leute da trainiert hast, alle sondern irgendwie äh, die ganze Gruppe. Ja, hab ich habe schon geredet. dann. Ne? Ja, dann verteilt die Erfahrungspunkte so ungemein, und wenn er dann so spielt dann das halt keine Chance manchmal. Ja, das und ich benutze keine stat ups Ich bekomme ja hier so Items irgendwie die Stats hier erhöhen, ne? permanent. Benutze ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nie mache. So, wir gehen ins Sommer. Und dann machen wir uns noch auf hier in der Arena würde ich sagen mit Alfred würde ich sagen der hat glaube ich noch nicht alles voll so, auf Level 20 meine ich so also ich weiß nicht genau was wir hier nachmachen ob wir jetzt das DLC einen DLC wieder machen oder ob wir ob wir äh, ich mal hier gucken oh, ich habe so hart falsch jetzt DLCs machen oder direkt das nächste Kapitel ich weiß es nicht mal schauen erstmal schauen wir uns das support hier an ich Clear fan <laughs> Ich mag allgemein keine heißen Getränke. Du <lacht> wir wir Schaden gemacht <lacht> sein verteidigungswert Tja ja ich habe den Arm brichst für teeblätter so hey haben eine neue konstellation zeig mal steht er ja noch mit voller Rüstung? Tada, ja. Ich Ich Starke Frauen. Ich mag meine Frauen nur zierlich und schwach. Tschüss. So, dann haben wir nichts, gut. So, ich habe, ich habe ja nicht aufs irgendwie meine somniel Runden gemacht letztes Mal, weil ich ja direkt aus dem Dings kam aus dem Kapitel. So, wir gehen in der Arena und holen uns noch die letzten Level 20 ab, ne? Einmal Alfred, ne? Vielleicht schauen da vielleicht auch mal irgendwann. schauen hat eine Menge AP, aber ist halt ein Kämpfer, ne? Wir haben immer viel P. So, wir nehmen ja los, 12 zwei, na ja, klar auch noch drei. So, am wichtigsten werden wir erstmal Alfred, ne? Los, geh rein, mach irgendjemanden platt. Das Problem ist ne, ja. Das Problem ist halt, oh, okay, den schaffen wir problem ist halt wenn ich irgendwann nur unterentwickelte einheiten habe ne, dann tauchen in den arena immer nur entwickelte einheiten auf das heißt leveln wird so oder so schwieriger ne? so cool mit 20 mein gott hat er hohe stärke so dann kommt klamm klamm ne? klamm ich sag immer Clum, ne? so mit dir rüsten wir mal Feuer hier aus ja, er hat natürlich Ausweich von 53 in seinem hohen Geschwind geschicklichkeitswert so. ja. Ich glaube, er braucht aber zwei. Raus erledigen. Oh ja. Also ja, auch ein paar Mal daneben, ne? Oh, ja. oh. Ich will nur gegen die starken Gegner kämpfen. Und da haben wir ein Gespräch. Zeig. Haben wir auch noch nicht gehabt. 質問。費用何でも聞いバナナが多いか Küsstemus, Katarina ja Um echte, oh, unsere Schmaße. Buk, ja, ich gesagt, klar Clan wäre irgendwie weil nicht. 13, 14, also bedeutet vogado ist auch irgendwie so 15, 16. Gut, wenn du eins? und noch ein Kampf müssen. Am besten mehr wenn, wenn Clan den gewinnt. Und dann können wir ihn auch entwickeln. Okay. Oh, bitte niemand ab. Bitte mal ab. Oh, klar. Ah, das ist ja so von Klar. Ein Erfahrungspunkt. Okay, dann muss ich im wenigstens nicht im nächsten Kapitel oder so einpacken Ich schick ihn dann einfach in der Arena. Oh, ihr beiden hatten... Hm. Über was haben die sich noch unterhalten? Nein. Doch. よかった 部屋でもできず万が一 そう Du hast einer der stärksten Einheiten mein name okay? Also ruhig, so schnell werde ich dich schon wünschen so jetzt haben wir ich fasse es nicht dass er einen erfahrungspunkt entfernt ist mhm. gibt es jetzt nicht hm. das heißt ich werde ihn natürlich in der arena trainieren ich werde ihn jetzt nicht für ein kapitel mitnehmen und den dann ein kill füttern und dann irgendwie Oder einen angriff machen und dann irgendwie ja, ja voll dem ich so muss ich aber erstmal Meister sie gekauft? Ich glaube, ich habe keine und unendlich kann man ja auch nicht kaufen. Das heißt, irgendwann gehen die mir aus. Äh, ich glaube, da gab es nur irgendwie nur drei, vier oder so im Shop, die ich kaufen konnte. Also, ja, irgendwann gehen die mir aus. Ja, wir werden ja wohl genug haben, damit ich alle Charaktere weiterentwickeln kann. ne das mich mal hier speichern ja, schon fort wir wieder ein kapitel geschafft haben ne? So, dann haben wir mal hier ein paar dinger die die haben noch drei ich glaube ich brauche genau drei ja, noch mal speichern Weiß, mir die Promotions irgendwie nicht gefallen, kommt natürlich darauf an, im ich die alle verwandeln kann. Ne? So, hier mal zum Beispiel Louis. Ich muss mal nachdenken. Ich habe 123 auch. Einer von ihnen kann nicht sich entwickeln. Leute, schade, ich würde definitiv Alfred entwickeln, weil er Hauptcharakter, ein Hauptcharakter ist. Ne? Er kann zum avenir spucker prinz zu weißen ross erfahrener landskämpfer der auch mit schwertern vertraut ist cool Krieg so geschwindigkeit ein cool so mehr beweglichkeit mehr figur halt, gute zeug hm. sind als vom zweiten siegel ja wenn hier ne? ein bisschen magie ein bisschen fähigkeit Zwei Verteidigung Resistenz, auch zwei Glück, auch zwei uh, sehr defensiv. Ja, gut. Aber näher, ja. was aber definitiv mal Geschwindigkeit man kann. Am Kopf nur Fliehe, Batterie, Kleeblätter. Ich meine, neue Schwelle Dies sollte mir neue Wege des Kampfes öffnen ja wir nehmen dann einen Lorbeerkranz. Nee. oder soll er? Nee, der ist ein Lorbeerkranz ne? Okay, cool. Dann will ich mal sagen, ein unserer ein unserer Ritter, lassen wir erstmal auf. Lassen wir erstmal warten, ja. So, Louis ist definitiv jemanden den ich gebrauchen kann. So, Lanzenkämpfer. So, General, ne? Oder Erzritter kann man nehmen. Habe ich jemanden, der zum Erzritter wird? Ich glaube nicht, ne? Ich würde mal lieber zum General machen, weil er einfach... Weiß nicht. Er ist mehr auf Defensive ausgelegt, ne? Erzritter kannst du Lanzen und Ex zu tragen, aber... Ich gehe sowieso die ganze Zeit mit seiner silber ja, umlaufen ne? okay, erlaubt der Einheit Platz mit einem Verbündeten, benachbarten Verbündeten zu tauschen. Ja, die Fähigkeit kenne ich. Verteidigung Sie befindet sich einer zwischen einem Verbündeten und einem Gegner. Verhängert sich ihr erlittener Schaden im Kampf gegen diesen Gegner um drei? Wer ja, ich oder mein Verbündeter so, General gibt auch mehr Figur. Sehe ich gerade, das ist auch nicht schlecht. Anders habe ich nicht ne In Was kann sich jade denn alles verwandeln? Okay, sie kann nur zum General werden. Hat sie nur extra. Hat, okay, das macht jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich soll aber auch sagen ihr der Tomahawk ist sehr viel besser. Hm, aber das macht jetzt ein bisschen schwierig. Ich nehme mal, wir machen Sie dann erstmal zum General, ne? Damit ich einfach nur sehen kann. Wen kann ich denn hier noch zum Erzritter machen? Niemanden, ne? Ich glaube nicht. Irgendjemand wird hier zum Erzritter. Ne? Du bist ein drittmeister Du bist ein Erzritter. Okay, okay, dann vergessen wir das. Stimmt. Ich wollte schon sagen, ich hatte doch ein Erzritter. Okay, dann sind wir an der Front schon bedient. Dann machen wir ihn zum General, einfach um noch mehr seine Defensive ja. Außerdem haben wir dann jemanden, der mit S der S Lanzenrang hat. Axt oder Lanze, Axt oder Lanze, S Lanze oder A Axt. Ja, das ist ja sehr schwierig, ne? Warum gute Werte sehe ich gerade? einmal g let's go. Na, Gott. Und zum General. Oh. Was wir mega sort nicht schlecht. Wenn meine alte keine Software zusammenlegen, bevor ich sie zurückgehe. Sehr cool. Oh, guck mal wie dick er jetzt ist. Hm. So, sie hat mehr wertet sich aber gerade hm. an sich. Hm. Egal dann machen wir Zitrin noch hier zu, was auch immer sie wird. So, okay, bei ihr ist einfach weise. Nur eine Auswahl. Okay, Magie jetzt Initiert die Einheit den Kampf und verwendet dabei ein Buch, als Angriff plus X. X Anzahl der benachbarten Verbündeten mit Buch. Okay. Fahne Magie, die bei immense Macht verfügen. Können sowohl Bücher als auch Stäbe finden. Oh, nicht schlecht, dann kann sie auch ein Heiler werden. Immer mehr Heiler, sehr gut. Ein Weiser haben wir noch gar nicht, ne? Zwei Magie, zwei Fähigkeit, ein Geschicklichkeit, zwei Verteidigung, zwei Resistenz, ein Glück. Sehr cool. Und ein bisschen mehr AP. Und Bewegung, natürlich. Okay, cool. heiler Oh, Nein, für ein Outfit. Danke für dieses hübsche Gewand. Dafür kaufe ich euch. Nein, ich werde euch die Ehre im Kampf erweisen. Okay. Gott. wie die Magie in Fire Emblem Awakening einfach viel Skin zeigen. Okay, cool. Wer fehlt denn dann ja eigentlich noch hier zum Hochleveln? Ja, Clan Jade eins, 4 5 er kann er nicht sechs so viele Fehler eigentlich nicht mehr ne zum hochleveln zur weiten Klassen und so ne okay ich würde aber sagen wir machen diesmal im nächsten mal DLC ne gibt ja einen Charakter aus Fire Emblem 9, den man auch hier als DLC-Charakter bekommen kann. Ich würde dann fast sagen, wir machen das als nächstes, ne? Wenn wir schon ja gerade Fire Emblem 9-Abenteuer hatten. Von daher oder wir können, ich weiß es nicht. DLC die DLC-Kapitel sind immer noch eine Ecke schwieriger. Von daher, mh. ich lasse mir schon mal einfallen, ne? Mal gucken, wir werden da sehen, wir das nichts passiert, ne? Gut, dann würde ich sagen. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Like, ein like, Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.